Immer, wenn ich versuche, ein Video zu starten, erwische ich dich immer beim Hausaufgaben machen. Ist das normal? Ich glaube, ich sollte einen anderen Zeitpunkt mal aussuchen. Bin fast ja, sehr gut. Du, ich habe eine Sache anzukündigen. Und zwar, du hast doch mitbekommen, dass du mittlerweile 300 Abonnenten auf deinem YouTube-Kanal hast, die dir gerne folgen und zu gucken. Das heißt, haben wir ja beide mitbekommen beziehungsweise haben wir alle mitbekommen. Ich habe da eine Idee. Bei den 300 Abonnenten, die wir erreicht haben, möchte ich ganz gerne ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar habe ich gedacht, dass wir unseren Zuschauern bzw. einer der Zuschauer, der mitmacht bei der Aktion, bekommt ein Geschenk von dir zugeschickt. Also ich finde die Idee mega mega cool und ich bin schon gespannt, wer es sein wird. Aber wir werden natürlich nicht von meinem Zimmer etwas rausnehmen, weil ich kann ja schon etwas Benutztes in das Päckchen legen. Sondern wir werden uns gleich auf den Weg machen, erstmal zu einem Laden und dann werden wir gucken, was wir kaufen werden. Genau, also, es bleibt eine Überraschung. Ich würde jetzt mal sagen, ich ziehe mich um. Wir sehen uns gleich im Laden. Ja, wir sehen uns gleich im Laden. Wir sind jetzt in Wagners und ich habe jetzt hier schon ein Körbchen. Jetzt werden wir langsam gehen und uns äh, ja, Spielzeuge aussuchen. Und ihr wird natürlich dabei sein, aber ihr dürft nicht alles sehen. Ich weiß halt gar nicht, was wir nehmen können, weil ich war hier schon so, so lange nicht mehr. Ja, und, ja, wir toben uns einfach mal aus, oder? Ja. Und vielleicht kaufe ich auch noch was für mich. Ja, also ich guck erstmal, was es hier so gibt. Oder Leute, guckt mal zum Beispiel, mein Cousin hat auch so einen und wir nennen das immer Corona. Weil das so viele Dinge hat. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Virus, ne? Ja. Aber dann nicht in pink, sondern der da in gelb. Ja, hier sind auch noch solche Dinge. Aber ich gucke jetzt erstmal, was es da so alles gibt. Hier sind solche Stressfälle. Könnte gut zu meinen Fidgetroys passen. Verkaufen. <lacht> Aber, oha. Wow. Also ich guck kurz, ob man hier vielleicht was nehmen kann. Wow, unicorn -Slime. Also, weiß ich gar nicht, ob man hier was nehmen kann. Warum nicht? So ein Anti-Stress-Ball ist doch immer was Cooles. Oh, der fühlt sich richtig gut an, der hier. Ja, aber guck. Oh, sein Auge hat ein bisschen gelitten. Ja. Aber ich würde auch äh, so einen Stressball nehmen, da wo das nicht so gedrückt war. Ja. Vielleicht kann man so annehmen. Der Weil ist doch cool, ne? Ja, oder ein gelb. Ja. Dann entscheide dich und das mhm. dürfen dann die Zuschauer nicht sehen. Für welches okay. du dich entscheidest. Ich nehme. Okay, ich habe mich jetzt entschieden. Gut, dann darfst du das ins Körbchen legen. Weiter und jetzt geht's. gehen wir weiter. Das hier. sind wir welche LL-Sachen. OMDs. Oh, hier sind die Nama Nelson -Na -Na Price. Die sind groß. Oh ja, sind das neue Serien? Ja. Die sind mega aus. Ach, guck mal hier. Oh, hier ist etwas angegangen. Was ist das denn? Das ist voll süß. Diese Röder. Mal, mal. Okay. <lacht> guck mal, hier sind die Nananas, die du auch mal aufgemacht hast, ne? Ja. Wie ich schon in einem Video gesagt habe, wenn ihr eine Nanana. Wenn ihr eine Nanana -na -na Surprise aufmacht, dann könnt ihr immer hier rauf gucken. Hier ist immer so ein Zeichen drauf. Das ist zum Beispiel nicht so wie bei LOLs. Da kann man immer was doppelt kriegen. Zum Beispiel, ich habe jetzt die hier und von der Serie ein, ein Haar. Eine Katze. Stimmt, eine Katze. Ja. Und deswegen guckt immer darauf, weil dann sieht man halt, ob man was doppelt hat oder nicht. Genau, immer auf dieses Zeichen gucken. Ja. Alles klar. Danke, Danke für den Hinweis. Oh, was ist das? Sechs Sorten mit Sammeln. Mini-Puzzle, 50 Teile. Oh, ich dachte schon, das wäre was Echtes. Nee, das kannst Schaden. du nicht essen. Okay, dann entscheide ich mich jetzt, Guck mal, und Ding hier Ding. gibt es noch eine Pizza, Mini-Pizza. Oh, cool. Mini-Puzzle-Pizza. Okay, dann suche ich jetzt was aus, entweder Mini-Pizza, entweder Mi äh, mini Cornflakes oder mini Pringles Ja, also? Sehen wir uns, wenn ich das ausgesucht habe. Gut, dann machen wir kurz mal die Augen zu. Ich habe jetzt eine rausgesucht. Sehr gut, dann gehen wir mal weiter. weiter. So, gucken wir mal, was wir hier so Schönes haben. Puzzle, Puzzle, Pokemon. Pokémon. So, also jetzt gehen wir in diese Abteilung. Oh, schau mal, Evelina. Das hast du doch auch zu Hause. Magic Ball. Ja, sowas ähnliches hast du doch auch, ne? Das ist genau das gleiche. Echt? Ja. Das habe ich zum Ostern bekommen. Aha, okay. Aber hier ist eine andere Farbe und zwar braun. Mm, und du hast? Nicht braun. Nee. Macht nichts. Was ist das? Ja, das ist ein Würfel. Ach echt? Aber was macht der? Der ist wie ein ganz normaler Würfel. Mhm. Oder hier. 100er, glaube ich, ist das. Boah, das ist aber schwer. Es gibt noch ein 100 Okay. Das ist für richtige Profis. Mhm. Zum Beispiel, ich bin keine davon, weil ich das nicht mache. Oh, ein Winnie Pooh. Hm, ich würde ihn ja so gerne haben. Hier nee. auf dieser Seite von den Pfoten kann man so machen, das macht solche Geräusche. Ja. Und auf dieser Seite. Bimmelt das? Ja. Mhm. Das ist für kleine Babys. Leute, das hier sind Marshmallows. Der ist echt cool. Hier steht sogar Marshmallow. Marshmallow. Tatsache. Oh, und in der so ist, guck mal wie bunt. Und der ist schon schwer. Ja. Der hat viele Marshmallows gegessen. Nee, ja, das sollte eigentlich ein Glück Ach so. sein. Ach so. Okay, liegt also in der falschen Abteilung, ne? Ja. Aber der hier, ist so süß. Hier kann man alles sehen. Hier gibt es einmal ein Waschbär, ein Pinguin. Ein Fuchs, ein Dino, ein Einhorn und eine Katze. Ich will die Katze Guck mal, hier unten sind auch noch welche. Das sind alles Kaujo ja. und Elefant. Mhm. Das bin ich. Das bist du. Ja. Ich komme hier mit E ab. <lacht> Stimmt, Evelina. Elefant. Okay. Gehen wir mal weiter und gucken mal, was wir hier noch so schönes finden. Guck mal, hier vielleicht irgendwas. Ein kritz -Kratz spaß Kann man nicht aufmachen. Aber vielleicht kann man hier hinten hier was sehen. Guck mal, was da so steht. Hier wird gekratzt und gekritzelt. Wow. Ich glaube, das könnte man sogar. Ich glaube, im Zoo so ist es besser. Kratz, Kratz, Kratz, Spaß, so. Ja. Oh, guck mal, was ist das hier? Das sind. Mach man nicht daraus Slimes? Das sind Knete. Das ist Knete? Ja. Das den kann man so machen. Süß. Hm. Oh, das ist echt hübsch. Guck mal. Ui. Weißt du, was das ist? Ähm, nein. Nein. Und zwar dafür gibt es welche Perlen und dann braucht man keine Ahnung wie viele Monate, damit du das alles voll hast. Monate? Ja, du kannst.. Also ich glaube, man ist ein paar Tage mit beschäftigt. Da sind über 1000 kleine Stücke drauf. Uiuiui. Hier ui, ui. sind Buchstaben und das sind dann auch solche kleinen. So Perlen, okay. So, dann würde ich Evelina sagen, wir sind eigentlich durch. Wir haben einiges in unser Körbchen gelegt. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur Kasse, bezahlen das. Und dann fahren wir weiter und gucken, was wir noch so schönes kaufen können. Ja. Okay? Okay. Gut, dann sehen wir uns gleich im nächsten Laden. So Evelina, wir sind jetzt mit dir, mit dem ersten Laden erfolgreich gewesen. Ja. Ich habe gehört, du hast riesen Hunger, ne? Wollen wir zu McDonalds fahren? Ja! Ja? Ja! Gott sei Dank ist er nicht weit weg von hier. Da fahren wir jetzt hin und dann geht es weiter. Noch ein paar Kleinigkeiten fehlen uns und dann sind wir eigentlich... Fertig. fertig. Ja und Evelina hat sich da so ein komisches Spielzeug geholt. Anti-Stressball ist das. Ja, weil du auch so gestresst bist, ne? Du armes Kind. <lacht> Mit deinen neun Jahren und schon so gestresst. Nein, das heißt nur so. So, Evelina und ich waren jetzt bei McDonalds, beziehungsweise wir sind immer noch hier. Und jetzt haben wir unser Essen bestellt. Ja. Evelina macht einmal ihre Hände sauber, da sie im Laden ja alles anfassen musste. <lacht> jetzt. Und jetzt schauen wir mal rein, was wir Evelina hier gekauft haben. Also, das Wichtigste: Taschentücher, Pommes. Da unten ist noch was runtergefallen. Also. Zeig mal. Ein. ist das ein Hamburger oder haben wir einen Cheeseburger gekauft? Cheeseburger. Und alles ist noch so warm. Und Evelina hat riesen Hunger. Wie sagst du immer, du hast ein Loch im Magen oder im Bauch? Ja, ich habe ein Loch im Magen. Oh, der ist noch heiß. ja, oh, der ist noch sehr warm. Lass ihn dir schmecken. Und die Gurken drinne? Magst du die Gurken essen? Das ist das Beste. Ohne Gurken. Ist, ist ja ein einfach viel zu trocken, ne? Cheeseburger. <lacht> Evelina und ich lieben Gurken im Cheeseburger. Keiner aus unserer Familie mag das. Nur Evelina und ich. Eine Ewigkeit später. So, Leute. Wir, wir sind... sind... <lacht> also, wir waren ja bei McDonalds, weil wir hatten Hunger besonders. Wir? Ich hatte Hunger. Ich hatte Hunger. Und dann ist uns ein... Etwas passiert und zwar unsere Speicherkarte war voll. Upsi! Und wir konnten euch leider nicht mitnehmen, was wir alles so gekauft haben. Aber einerseits muss es ja auch eine Überraschung werden. Mit Mama so eine schöne Kiste gekauft und wir werden hier einen Gewinner ziehen, der beim mit, der beim Gewinnspiel mitmacht. Und du kriegst dann diese Kiste und dann noch alles, was wir dazu geholt haben, kriegst du dann zugeschickt. Und wir werden jetzt mit Mama erstmal die Kiste. Werden wir jetzt erstmal befüllen. Wir machen die erstmal mal so auf. Wir haben einmal so welche Konfettis. Ja, Konfettis gekommen. Die sind noch von der letzten Party übrig geblieben. <lacht> ja. Und das ist so Kunstgras. Das ist deko Doch, das ist eigentlich, benutzt man so zu Ostern, aber wir legen das hier rein, damit auch die Sachen schön stabil in der Kiste liegen bleiben. Und ich würde sagen, wollen wir mal die Kiste befüllen? Ja! Teile rein, die wir gekauft haben, ja. aber selbstverständlich zeigen wir euch nicht, was das ist, dann ist es nachher alles nicht mehr so interessant. Also macht die Augen zu und wir sehen uns gleich wieder. Three, two, one. So, ihr könnt die Augen wieder öffnen und äh, die Kiste ist gepackt und jetzt kommt die oben drauf und das kann Evelina machen, aber bitte so viel wie möglich. Solange Evelina hier alles am einpacken ist, Bitte ich euch, dass ihr das Video jetzt kommentiert, egal womit, sei es ihr schreibt irgendetwas oder ihr schickt ein Smiley zu und wir werden nachher auswerten und denjenigen nachher auch verlosen. Und so werden wir auch bekannt geben, aber das wird auf jeden Fall im nächsten Video stattfinden, wer nun das Päckchen gewonnen hat. Hey Mama, wir haben da ja noch Regen festgestellt. Was für Regen? und zwar die nicht in Deutschland wohnen, oh aber trotzdem mit teilnehmen. Bitte seid nicht traurig, wir können es euch leider nicht rüberschicken. Aber es gibt noch eine schönere und eine freudige Regel und zwar haben wir beschlossen, du darfst erzählen. Wenn ihr vom Umkreis 100 Kilometer wohnt, dann bringen wir euch das Paket persönlich. Genau, das haben wir uns vorgenommen. Vilina dachte sich, Warum kann man das nicht persönlich vorbeibringen, wenn zum Beispiel der Gewinner oder die Gewinnerin hier in der Nähe wohnt? Also ja. ich finde das ist eine super tolle Aktion, Möglichkeit mal auch euch persönlich kennenzulernen. Was haltet ihr davon? Also macht mit und äh, wir werden dann letztendlich nur ein Gewinner auslösen. Seid nicht traurig, wenn ja. du das nicht wärst, sondern der andere. Dann wirst du beim nächsten Mal einfach vielleicht mehr Glück haben. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Packenpacken. Jetzt kannst du das Ganze mal schließen. Hier ist alles verschlossen, sicher aber auch schon schwer, muss ja. ich sagen. Da sind ja auch viele Sachen drin. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt mir gerne in die Kommentare und im nächsten Video werdet ihr erfahren, wer der Gewinner ist. Genau, also die Spannung bleibt auf jeden Fall. Bis nächste Woche im Traum. Und dann würde ich sagen Tschüss! Bis zum nächsten Video. Hab ich alle die für dich gedrückt. Tschüss!